Ja, das ist bei Lott, bei Dope Show. 1996 oder 97 muss das gewesen sein, als eine Gesetzesänderung die Gefängnisse dazu gezwungen hat, den Gefangenen, die Minimum zwei Jahre auf dem Buckel haben, einen den Fernseher zu genehmigen dass die auf der Zelle einen Fernseher haben dürfen. Selbstverständlich muss man die selber bezahlen und kaufen, die wurden noch verblompt, damit man da ja nichts drin verstecken kann. Ähm, aber die Sender, die man damit bekommen hat können, mit diesen Hausantennen. die waren lächerlich. Das war ARD, ZDF, Bayern 3 und ein bisschen was von ORF, je nachdem wo man halt da gelegen ist in Bernau. Die anderen, die keinen Fernseher haben, die haben einmal oder zweimal, nein, einmal in der Woche, Aufschluss zum Fernsehschauen, die ziehen in eine große Zellen, Gemeinschaftszelle rein, da stehen dann Stühle drin, hinter Stühle, und vor einer Und da wird dann ein ausgewählter Film gezeigt. Aber nicht ohne äh, Möpse rauszuschneiden oder Hintern oder irgendwelchen nackten Stellen. Das wird alles noch mehr extra zensiert. Das ist eine super entschärfte Fassung. FSK 0. <lacht> Jetzt war es so, dass seine Gemeinschaftszelle gleich unterhalb der Fernsehzelle war. Eine Vierradzelle war das. Da lag der Mick drin, der mal dieses Tattoo da gemacht hat. Und der lag an der Wand, wo das Kabel äh, runtergelaufen ist vom Fernseher. Die haben da ja alle Sender empfangen. Wir durften es so aber nicht sehen. Jetzt haben die da an der Wand ein Loch reingemacht, zufällig genau da, wo das Kabel rauskommt und mit dem Kabel ein Fernseher verbunden und konnten prima alles in der Fernseher schauen. das war der Wahnsinn. Jetzt ist es aber so, dass die ab 22 Uhr halt einfach das Licht ausschalten und den Strom ausschalten. In Bernau haben sie einzelne Toiletten, das sind einzelne Kabinen und da kannst du aber nochmal Licht einschalten. Aber die Lampe da oben, die hat halt kaum, äh, braucht kaum Strom und die Sicherung dafür die haut es raus, wenn man dann Fernseher anschließt. Jetzt sind wir aber hergegangen und haben einen Beamten gefragt, ob er uns einen Sicherungskasten aufsperrt. Es gab da einen, der hat einfach mal ja, auf zugedrückt. Der hat es uns aufgesperrt und ist weggegangen. Dann haben wir die Sicherung raus und einen Nagel rein. Jetzt ist der unlimited. Das heißt so ohne Ende Strom. Also wir hatten rund um die Uhr den Strom und wir hatten, äh, egal wie viel Power wir ziehen, kein Problem mehr. Jetzt haben wir die erstmal noch im Klo oben äh, die Fassung abgeschraubt, zwei Löcher rein und mit Metallringe äh, von einem Kugelschreiber haben wir uns zwei so Fassungen gemacht, die wieder verbunden mit einem Strom, so dass wir eine richtige Steckdose da oben drin hatten. Da konnten wir halt dann eine Verlängerungskabel reinstecken. Dann haben wir noch eine dicke Decke ans Fenster gehängt, damit keiner von draußen sieht von den wachleute die nachts da aus Patrouille laufen, dass wir dann noch Fernseh schauen, wo eigentlich gar kein Fernseher mehr schaubar ist. Ja, dann hat halt die ganze Nacht fernseh geschaut. Weiß nicht, die anderen haben einen Schnaps gebrannt, einen Tauchsieder, die brauchten ja auch einen Strom. Und solche Experimentchen Ja, war schon ganz witzig. Wenn man bedenkt, dass man da eingesperrt ist und äh, Weiß ich nicht, wenn so der Freiheit beraubt ist, wenn man um 22 Uhr einfach das Licht ausgemacht kriegt oder wenn der Fernseher am Film läuft, also die guten Filme laufen ja eh erst später und die schalten da einfach den Strom aus, das ist dann schon scheiße, muss ich schon sagen. Aber wenn man sich das mit dem Strom dann macht, dann kann man da ja auch nochmal eine Nachttischlampe anschließen, hat man Licht, dann hast du den Fernseher zum Schauen, her, dann tauchst du wieder, wenn du dir nochmal einen Kaffee machen willst oder einen Tee, es geht ja nicht nur mal Kaffee sondern auch ja, mal einen Tee trinken, und warmen Oder Eier kochen ja, oder sowas. Macht mal alles, damit ein Tauf sieht, aber du hast keine offenen Geschichten. Logisch. Könnte ja einer ausbrechen oder irgendwie was machen. Irgendwie wird man sehr erfinderisch, wenn man halt da äh, den ganzen Tag äh, nichts zu tun hat, nichts zum Hören, nichts zum Lesen, nichts zum sehen. Da fängst du natürlich an, Blödsinn zu machen und dir was einfallen zu lassen, Basteleien und so weiter, man hat ja Zeit. Und da kommen dann solche Sachen bei raus. Ich ist aber schuld. Peace out.